So, jeden Mittwoch, 18.30 Uhr, im Absolute One Store Würzburg unser Community-Ran. Wir treffen uns hier, um gemeinsam zu laufen in verschiedenen Laufgruppen. Also für jeden etwas geboten. Kommt einfach vorbei, habt mit uns Spaß und wir trainieren gemeinsam. Ich hoffe, euch zu sehen bald. Das ist richtig cool, weil man immer mal was ausprobieren kann, neue Leute kennenlernen. Macht einfach viel Spaß.